Ja, mein Anwendungsszenario oder unser Anwendungsszenario, von dem ich jetzt erzähle, ist die Verwendung von Mahara als Portfoliosystem im bachelor Ich habe es äh, etwas abstrakter angelegt. Details kann man dann in der Breakout-Session anschauen. Äh, nur so für den Rahmen. Bei uns ist die Besonderheit, dass es quasi um diese zwei Bachelorarbeiten geht, die bei uns im vierten Semester beginnen. Und dass die Bachelorbetreuung zahlreiche Akteurinnen umfasst, die wir hier mit einplanen müssen. Es ist also nicht in einer Lehrveranstaltung, es geht ja eigentlich um mehrere Lehrveranstaltungen und das umfasst unter anderem die Englischlehrer im dritten und vierten Semester den Begleitkurs, den ich mache, im vierten Semester die individuelle Betreuung durch die Bachelorbetreuerinnen und die ca. 80 Studierenden, die da jeweils involviert sind. Und prinzipiell ist es so, dass bevor wir mit den Portfolios da angefangen haben, die Betreuung äh, so strukturiert war, dass es einen Begleitkurs gibt, der im E-Campus organisiert ist und über den gibt es fixe Einreichungen. Das heißt, also die Konzeptstruktur und Endabgabe der Bachelorarbeit erfolgt über den E-Campus. Und das haben wir bislang auch so gelassen, was man ich dann noch erläutern kann. Also der E-Campus ist sozusagen das, was schon länger für alle im Prozess zugänglich ist und in dem alle Basisinfos und sämtliche Bewertungsunterlagen und sämtliche Abgaben Gehen und über das auch ich den Begleitcoaching coaching abwickeln. Es hat sich die Frage gestellt, dass wir es implementiert haben, wofür Mahara und unser Fokus in der Entwicklung waren dann sozusagen Mahara als individuelles Portfolio für das persönliche Betreuungsnetzwerk. Also wir haben nicht ohne Absicht die Mahara-Portfolio so angelegt, dass sie jeweils von, dem, von den Studierenden nur für die Betreuer, die von dem jeweiligen Portfolio dann betroffen sind, freigeschalten werden für mich als Betreuer, der ab und zu direktes Feedback, Feedback gibt, aber an sich den Kurs im eCampus leitet und so das ganze Konzept so angelegt, dass es sehr auf die Selbstreflexion und den Kompetenzerwerb der Studierenden selbst und auf die verschiedenen Akteure in ihrem Lernprozess fokussiert, also von den Studierenden weggedacht ist und weniger von unserer Kursstruktur. Das heißt, ihre eigenen Übungen aus den verschiedenen Kursen können auch durchaus unterschiedlich sein, bilden sich aber dort dann jeweils ab, also zum Beispiel äh, einstenswert im Schreibprozess, Ihr Forschungslagebuch ist dort verpflichtend anzulegen. Also ich gebe Ihnen einige Dinge fix vor, die Sie eintragen müssen, wie Ihr Forschungslagebuch, Ihre, Ihre Textezepte und, äh, und eine Selbstvorstellung. Und dann entwickeln Sie sozusagen in unterschiedlichen Kursen unterschiedliche Materialien, die dort landen. Mit dem Endziel, dass wenn ich als, äh, ein Semester später als Betreuer sehe, ich weiß, was sind da für Vorarbeiten passiert, was sind die Interessen, was für Kompetenzen haben sich die Studierenden angeeignet ange und welche. Vorarbeiten sind passiert. Also nochmal kurz im Überblick ist sozusagen diese zwei Tools, die im Einsatz sind, eCampus für die grundlegenden Informationen und Mahara, in dem Fall mit einer relativ selbstgestaltbaren Struktur, die den Reflexions- und Kompetenzerwerbungsprozess abbilden soll und die sich an den Schreibenden selbst ausrichtet. Und mit dem Ziel, eben vor allem auch den Betreuenden einen umfassenden Einblick in den Stand der Leute zu geben, die sie dann als Bachelor-Betreuerinnen übernehmen und denen sie helfen sollen, ihre Forschungsfragen zu beantworten. Ja, das wäre so mein Pitch in kurz.